Okay, voll quer eingestiegen. So, das könnt ihr ja zu Hause mal probieren. Ne? Ich meine, man kann ja mit einem stinknormalen ähm, Netzteil, was man auf 24 Volt einstellt, eine normale Autobatterie ganz leicht laden, geldebi Aber hier unten ist er jetzt. Die schönen Funken, die man dabei machen kann, ist jetzt Bedini 3.0 dran. Aber ohne SCR quasi. Und wenn man als SCR nicht da hat, dann macht man es so. so ein paar Mal und dann nimmt die Batterie <lacht> wieder Ladung an. <lacht> ganz normal. Ganz normal. Es also ist normal Normalste der Welt. Gar keine Hexerei. Also im Bidini Luftspulen. Das ist jetzt der Luftspulenlader. Das ist halt hier vorher nochmal, wenn ich mit weniger Volt laden will, weil ich ja gegen Minus vom Eingang gehe. Ach so, da kannst du hier dann noch einmal die Spannung dann regulieren. Vom Eingang her. So. Und der braucht jetzt weniger als 12 Volt für eine Autobatterie oder auch mehr als 12 Volt? Pfff, können wir mit weniger reingehen. Also das geht sowohl als auch. Wir können aber nur bis 11 Volt, weil ich hier so einen Abschalter mitgebaut habe, sonst geht er nicht. Also hier schaltest du ein, dass deine Solarbatterie nicht zu sehr entladen wird. Aha. Und hier ist halt automatisch das dann abschalten. Dann brauche ich bloß anschwingende. 245, 12, 1245, und wir ziehen 200. Ja, gut, das ist ja moderat, ne? 230 mA. Ich habe hier auf 9 Volt, wir müssten hier auf 12 Volt einstellen. Aha, brauchst du da was dazu? Oh, ein Schrumpf. Uh, es ein ganz, ganz kleines Bisschen, aber nur wenn man ganz neu rangeht. Ja, Moment, mach das nochmal. Das habe ich jetzt nicht auf Video drauf bekommen. Jetzt will ich das mal testen. Okay. Nee, das geht nicht. 220 Volt Edit. Nee, weil ja der Abschalter ist. Hm, kann nicht alles funktionieren. Aber das was du vorher gezeigt hattest, war noch viel, viel cooler. Also, einschalten. Lädt jetzt mit.. Ich sehe wir noch auf 9 Volt, ne? Jetzt sind wir auf 9 Volt. 9 Volt. Okay. Nee, 6? Aber mit huh, 6 Volt. 6 Volt, Entschuldigung. <lacht> <lacht> okay. Wir gehen mit 6 Volt rein. <lacht> Tut sicher was? Hm, nicht so richtig. Was ziehen wir denn eigentlich? Na, Schuff, 350 ma Ja, die halt jetzt langsam. Okay, ja, wir selber auf 9W gehen. Ich meine, es ist ja eine Autobatterie. batterie Ja. ja. Und dann geht es ja ein bisschen schneller. Das ist ja nur, wenn die jetzt eine 9W-Batterie Genau. Dann sollen wir mit Nein wollen. Oh, jetzt schon bei 47. Okay, ja, und, und, und jetzt stolpert aus Versehen jemand über das Gerät rüber und das Zack. Kabel geht ab und die Schaltung geht von alleine aus. Also quasi das ist der Relaisabschalter. Da schaltet der bei 13.8 ab und wenn die Batterie quasi weg ist, geht da können die zu voll geladen und dann schaltet es einfach ab. Ach, das ist praktisch die Abschaltung. Ja. Ha, genial, einfach. Theoretisch müssten wir jetzt um so eine 220 Volt so Lampe hier hängen, müsste man die Abschaltung noch einen Schalter machen. Mhm. Dass man das auch überbrechen kann, denn dann kannst du jetzt Ah, weil es den Kondi jetzt praktisch ja. zu voll gehauen hat und die Spannung halt ausgereicht ja. hat um die Lampe hier. Aha, ja. okay, dann könnt ihr mal auch solche Lampen damit zum Leuchten bringen. Ja. Und das ist einfach nur Luftspulenbedienung. Das stinkt Luftspulenbedienung. normaler -Luft Kennen wir ja alle. Richtig kreativ hier. Uh oh, uh, uh. ich das, ja, um da. das ist so geil. Okay. Na, der hat sie mal sowas. Tschüss. Der hockt sich hier hin, zeigt mir ein Schultief. An den Schultief hängt ein ganz normaler Lüfter. Aus welchen Gründen auch immer. Und dann kommt er mit dem Ding an und hängt das auch noch ran. Oh! Muss halt den Lüfter noch wegrechnen. Achso, der Lüfter dreht ja auch noch. Und original ist der. Das ist also nichts Bedini oder nee, sowas. Der ist ja verhältnismäßig leise. Den müsste man echt abklemmen. Hast du mal einen Seitenschneider? Seitenschneider zum Abklemmen, klar. Ja, machen wir das Licht aus. Achso, das ist ja, natürlich ein oh, Wir haben ja hellgute gute Beleuchtung. Also bei... Warte mal, kann das noch ein bisschen leichter rechnen. Die Lichtkeit geht nicht sehr zurück. Ja. ja. 12 und 19. Kann man genau... So, dann kannst du jetzt... Du siehst Öl, ich mache es nochmal aus. Mhm. Du siehst irgendwie die wie die angeht. Okay. So. Jetzt. So ist es halt normal, immer so schuld, die haben da sieht man immer das blaue, den blau Anteil hier. Und da hat ich nicht ah, richtig gezündet. Okay. Und man sieht also, am Eingang, sind wir bei 330 Milliampere. Oh, die ist okay. noch gar nicht richtig an. So jetzt machen wir, wir ein bisschen mehr Spannung oder, oder wir so, wollen jetzt Okay, bei 14 15 Volt ungefähr, wa? ja, wir können aber wir können es so anders machen. Jetzt bei 12. Also da ist schon viel heller, blau ist weg hier. Ja, die ist an. ist jetzt richtig gezündet. Man kann jetzt ja, quasi kann. so machen, wenn die aus ist. Und man hat ja. jetzt keine, man hat jetzt eine 12 Volt Spannungsversorgung. habe ich hier noch einen Taster reingemacht. Ach, was <lacht> du mit dem Taster? <lacht> da überbrücke ich einen Vorwiderstand kurz. Ach so, und dann kannst du auch mit, mit einer 12 Volt Eingangsspannung. Ah, ah. Hey. <lacht> hey. Und vier Wacken, so ja, die leuchtet ja selber ja, das also ist die, ist, also die ist hell genug ne kann man die hier so ein bisschen sagen hier noch stehen aha das kommt später vielleicht fällt mal hier hin wenn du jetzt nichts siehst ja genau hier bisschen die Pflanzen das ist, ist, ist, ist, ist verkehrt die, die ist wirklich voll da das ist ja das krass und die zieht nicht hier wird nicht warm ja, den Lüfter hast du ja eigentlich mit ran konzipiert, dass er in Transistor kühlt, ne? aber jetzt wird er auf einmal nicht warm. Ja, da wird ein bisschen warm, aber das lohnt sich nicht, den zu kühlen. Gut, das ist auch ein Argument. Die wird übrigens auch warm. Ja klar, alles klar. Jawohl. 4 Watt. 4 Watt da und der transistor der wird überhaupt nicht heiß also ne, ich kenne da viel kompliziertere ansteuerungen Weil jetzt sieht man so an der hände hier das halt ja ist. hier ich halte eine ganz normal mit dem finger und das ist ganz normales Klasse, ist plus hier können die über den träger das haben wir ja, schon ja schon da gibt es genug videos auf dem action for free kanal ähnliche zusatz ist was der dorsten vor uns erzählt hat das überbringt kurzen vorwiderstand und dadurch Könnt ihr sie dann voll zünden? Ah. Und, ja. <lacht> Einfach genial. Mir sind dann klemm ich jetzt gerade verkehrt an und dann hauen die wieder die Leute rum. Hm, der ist Betrüger! Mit Troll! Formwandler! <lacht> Neurechter! Oh nein, was ich eigentlich schon gehört habe, kann du Buch schreiben. Schwachsinn. Ist jetzt plus unten? Plus jetzt unten. Mhm. Gut, Korrektur plus oben hin, Leute. Ein <lacht> kleines bisschen Verwirrung muss sein. Plus oben hin. Wie ausgerechnet das jetzt habe ich nicht drauf gekriegt. Ich weiß gar nicht, ab wann ich gedacht habe, ich viel. Also, schade, jetzt gerade so, wo wir es ganz, ganz wunderbar, super schön, fernsehreif erklärt haben, habe ich trotzdem vergessen, auf Rekord zu drücken. Ach, manches darf halt einfach so nicht sein. Im Grunde ging es darum, dass... Ja, wir machen es nochmal. Also, erstmal Spannung ein bisschen hoch. Und erstmal sehen, dass, dass die Dinger überhaupt schwingen. Ich krieg's jetzt so, wie wir es sehen, ist echt schön. An. Und jetzt habt ihr gesehen, ist es ist heller geworden und die Stromaufnahme fällt. Jetzt schwingt das selber. Und das ist so das, was beim joule oft fehlt. Wenn man jetzt zum Beispiel hinten rankommt, egal mit was, ne, bricht die Schwingung zusammen. Ah, ist dann praktisch das als Kondensator zu groß? Beziehungsweise, ich sag Widerstand. Okay. So, so, so, ne? Das ist halt nur beim Schuldif. So muss das erste, erste Mal schwingen. Hm. Na, na, bei dem jetzt Aber nicht. jetzt kannst du es nochmal anschwenken, weil du bei hier ein Draht dranhängen hast. Weil <lacht> ist. es den Widerstand ändert. Und das ist... Das, was man damals jetzt hat, ist ja? jetzt heller geworden. Ich habe nichts gemacht. Keiner hat ja was gemacht. Die schwingt sich von alleine hoch, das sieht man schön. Und das ist halt das Schlimme, was die in dem Video gesagt haben, wo ich schon einen Kommentar drunter geschrieben habe: von wegen, es wäre egal bei einer Tesla-Spule hier oben drauf, was da drauf ist. Aha. Die Lampe hängt ja jetzt eben hier oben am Kabel. Die hängt jetzt direkt hier genau. an dem Kabel über den kleinen Draht nur hier hinten an der einen Seite dran. Was man ja normal nicht macht. Ist voll durchgezündet <lacht> und hier ist alles frei. Und wenn man hier ja. irgendwie was versucht dran zu hängen, was geht das scheiße. Ein Transistor. Ein Transistor. Darius, du hattest vollkommen recht. Das Potty ist nur beim Anschwingen, dass ich ja ein bisschen Vorwiderstand drauf habe. Ne? Mehr nicht, das brauche ich nicht. Das potty brauchst du jetzt nur noch zum Anschwingen. Ja. Und dann kannst du es wegnehmen. Also kannst du hier wegmachen. Ja. Bricht auch nichts hier zusammen, wenn das schwingen das weg ist. ist so. Potti weg. Warte mal, das Kabel brauchst du ja auch nochmal. Nee, das ist nur das Basis, habe ich hier nicht ja nicht geklemmt. Mach das auch noch mal weg. Nee, das gibt nicht, hier hängt das Basiskabel dran. Ey, hör mir auf! Hör mir auf. Drei Kabel. Das gibt's nicht! Ah. Ja, habe ich so noch nicht im Internet gefunden. Ich auch nicht. Aber nur original mit dem Schalter hier an der Seite, ja. <lacht> Ach, das war der Boost. Machen wir mal 1,5. Das ist mit einer Das wäre wär mit einer vollen Batterie. Und die zit 20 mA. Keine genau wie lange das ist. Heißt. Das geht noch weiter runter. Da ja, muss ich auch einen Boost anmachen. Also, ich weiß nicht, jetzt hier schon Null geht aber noch. Aber jetzt können wir halt noch einen Boost, ne, wenn du die leer hast, zack. Das zieht er nicht mehr. <lacht> ne, das, ist schon, das ist schon geil, das Ding. Hm, mal gucken, ob es die Runde macht.